Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 66 Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petition Drucksache 19 /52 /24. Hier gibt es den Wunsch, dass man mehrere Petitionen getrennt abstimmt. Ich stimme daher über die, Petition, über die Beschlussempfehlung der Petition 34 /43 aus 19 ab. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse abstimmen über die Beschlussempfehlung zur, Petition 35 zur Drucksache 3550 aus 19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse abstimmen über § 3557 aus § 19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. § 3564 aus § 19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Ich lasse abstimmen über § 3808/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Jetzt bitte ich Sie, über die Beschlussempfehlung Drucksache 195224 im Gesamten abzustimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. – Vielen Dank. Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 63. Das sind die Beschlussempfehlungen und Berichte. Ich frage jetzt wieder, kann ich es in der Kurzform machen ohne Berichterstattung? Ich sehe Zustimmung. Vielen Dank. Dann lasse ich abstimmen über 1952, 35 zu 1951, 63. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD, die Linke, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP ist somit angenommen. Ich rufe auf, Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19 1952 zu 1952 05 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 /DIE Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Fraktion der FDP, somit angenommen. So, ich sehe, wir sind mit der Tagesordnung durch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie noch auf etwas aufmerksam machen zum Ende der Plenarsitzung. Der Ausschuss trifft sich jetzt Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 204 zusammen. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, auf den Mittelhessenabend 2017 des Vereins Mittelhessen, der im Anschluss an die Plenarsitzung im Medienraum beginnt und anschließend zu einem Empfang in das Restaurant des Hessischen Landtags einlädt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend und unterbreche die Sitzung. Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Vielen Dank.